Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir haben beim letzten Mal hier Chapter 4 erreicht. Was scheinbar nur ein riesiges Free Roaming Berg Level ist. Und da ich wieder von vorne anfangen muss, sehen wir uns gleich an der Stelle wieder, wo wir letztes Mal das Bonus Level gefunden haben. Also bis gleich. Oh, never mind. Wir spawnen direkt sogar schon hier. Ne, Hier vorne. Direkt hier war ja das Ding. Haben wir mit dir schon geredet? Okay, also sie sind Ziegen und die sollen wir wohl nicht verärgern, weil sonst haben wir ein Problem. Alright, alright. Hier können wir durch, aber lass mich mal ein bisschen hier umschauen. Was gibt's denn hier alles? Da haben wir eine große neue Area. Ich weiß nicht, wie viele ähm, ja Missionen oder generell Akte es hier geben wird. Eventuell gibt es auch nur diesen einen Akt hier und das war es auch schon. Ich weiß es nicht. Dafür ist es vielleicht ein, so ein der größte Aktenspiel. Ich weiß nicht, ist ein riesiges Level. Ganz viele Berge ineinander. Gesehen, die ja, was mit denen? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Dude jetzt damit meint, aber ist auch okay. Hä? Hä? Was schieß ich da? Ach so, hä? Lol. Höh, was zum. I am one with the wall. Ich möchte, dass du mich jetzt alle Wallkit nennt. Nein, komm. Wir wollen jetzt nicht weiter glitschen. Wir wollen uns ja umschauen. Was ging denn da gerade? Ah, ich habe gesehen, hier hieß ein Haus mit dem Tod. Naja, ja, du sagst immer das Gleiche. Ach so, stimmt. Wir wollten ja sparen. Wir wollten ja sparen auf dieses. 100% Feinde-Abzeichen. Deshalb lassen wir das mal lieber mit ihm. Das hat sowieso gerade fast nur negative. Okay, boah hier ist einfach so viel zu überkunden. Da unten war auch noch mal so viel, ich muss aber eigentlich noch mal runter Hier können wir was aufsprengen, mit dem Hexenhut. Boom. Oh, so ein bisschen Money, aber gut, für die drei Dinger hat es sich jetzt eigentlich nicht gelohnt. Boah. Ich bin so overwhelmed. It's this way. Aha. Da kann man sich schleudern lassen zum neuen Gebiet, aber warte mal, lass mal, warte mal, warte mal. Hier kann ich nicht rein, ne? In das Haus, oder? Sieht schon so aus, können wir da rein, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Na gut. Wir können hier auf jeden Fall runter. Haben wir mit dir? Have in Ja. Hm. Ja, unsere Dinger, natürlich. Really so Warte, Wir haben wir jetzt verpasst? Da ist er hinten hingezeigt. Von da kommen wir doch, oder war das irgendwo woanders? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ja? Okay. Achso. ah. Ja, das sieht interessant aus. Riesige Berge, riesige Orte. Boah, ich bin richtig gespannt jetzt. Bist du böse? Hallo? Großer, starker Mann? Bist du böse? Okay, auf jeden Fall. Ah, aua! Das läppt er mich einfach. Okay, ich denke, den sollten wir lieber mal in Ruhe lassen. Der hat gerade keine so gute Laune. Nein, hier sind keine Hourglasses, sagst du? Hm, what a shame. Ich guck mich trotzdem mal hier um, weil, wenn mir schon gesagt wird, ich kann hier alles wegsprengen, vielleicht ist es ja ein Tipp. Ich gehe hier trotzdem mal auf Erkundungsjagd, Erkundungstour, was auch immer. Aha, denn hier gibt es zumindest noch Secret Wolle. Let's go. Warte, was? Was schon da? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir jetzt 18. Das ist, natürlich äh, sehr viel. Hier ist noch so ein Loot. Noch mehr Money. Wo sind wir jetzt? Was? Hörnerblasen für neue Wege? Was meint der? Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder? Ich bin schon wieder ganz woanders. Aber das nehme ich mal mit. Der, Aber bitte nicht nur Luft runterfallen lassen, bitte nicht. Okay, dann, ja. Genau deswegen. Dankeschön. Ja. Was soll's? Ah, das war direkt hier. Hier lang. Ah. Und hier haben wir wieder was Neues. Zur Windmühle. Dass du den Pfad anschaust, den du gehen willst. Und warum habe ich jetzt gerade Damage bekommen? Von was denn eigentlich? Ja, welchen Weg will ich denn eigentlich einschlagen? Ich meine, hier gibt's ja jetzt nichts. Da unten ist eine kleine Insel. Muss mich mal da drauf landen. Joints. Aha, hier ist nichts. Ja. Ah, cool. <lacht> was? Ja, man kann sich ja alles anschauen, aber das wäre mir zu langweilig. Komm, ich will Action erleben. immer keine Bildchen anschauen. Boin. Äh. Ja, komm, gehen wir aber weiter. Ignorieren wir den Dude. Den können wir sowieso nicht schlagen oder besiegen oder sonst was. Wo bin ich hier? Okay. Hier können wir wieder zurückgehen, wenn wir wollen. Gehen wir aber erstmal weiter. Oh. Oh, unter mir ist noch ein bisschen was. Oder waren wir hier nicht schon? Hier waren wir doch vorhin erst. Tatsächlich, hier waren wir doch vorhin erst. Oh Gott, mein Kopf. Wo bin ich? Warte, war hier nicht in der Nähe irgendwo ein... so ein, so ein, so ein, so ein, äh... Hier war doch in der Nähe so ein Ding. Wo ich mich rüberschleudern kann zum nächsten Gebiet. Wo war denn das? War das nicht hier? Hier? Hier oben? War es hier oben? Dämmerungsglocke. Ja, hier war es. Okay, dann holen wir uns unseren Eishut, unseren Miau-Miau-Katzenhut und... Juhu! Oh, was ist das für das Ding hier? Oh. Okay, jetzt bin ich komplett überfragt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das Gefühl... Vielleicht kommen wir ja noch gar nicht wirklich weiter. Wo sind wir hier eigentlich jetzt? Why don't we blow the horns ourselves? Ah. Ja, du hast ja aber auch so ein, so ein Mumien-Outfit an. So ein Scheiger-Outfit, da könnte ich auch nicht so gut atmen. Vor allem hier oben. Blasen wir mal! Boah, krass. Mäh. Oh, damit schalten wir das nächste Areal frei. Ah, damit schalten wir generell alle Areale frei. Wie viele sind das denn? Zwei, drei, vier, fünf? <lacht> ah, okay, fünf. Du hast Siegendorf abgeschlossen. Aha, okay. Cool, ich hab das Siegendorf abgeschlossen. Gehen wir mal zur Lava-Welt. Weil, warum nicht? Vor allem nach letzter Folge habe ich hier bestimmt noch mehr Lust auf äh, lava -Welpen. Das war Sarkasmus. Aber egal, wir gehen jetzt trotzdem hier lang, weil es direkt nebenan ist. Und ich glaube, es ist hier egal, welche Reihenfolge man macht. Hoffe ich mal. Juhu! Zwischen der Lava-Abzweigung. So heißt das Gebiet hier. Okay, hier gibt es nichts. Ich gucke mich trotzdem mal um. Können jederzeit zurückgehen, wenn wir wollen. Aber war ein langer Weg. Also muss ich jetzt mal gelohnt haben hier. Hallöchen, Spinnelein, Tote Spinnylein. Hotter, to the Right. Okay, dann gehe ich mal zu der Right, wenn du das sagst. Dass es hier super toll warm und heiß ist. Richtig hot. Richtig super hot. Dann gehe ich mal hier lang. Oh, gerade noch so erwischt. Für einen Lavakuchen. Oh, hier ist wieder ein weiterer Weg. Warte. Ganz ehrlich, dann gehe ich nochmal einen anderen Weg lang. Aber ich glaube, hier geht es vielleicht weiter in ein neues Gebiet. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wollen wir noch nicht. Ich glaube, wir wollen uns hier erstmal umschauen. Diese Insel waren wir ja gerade erst. Wir sind gerade erst angekommen, meine ich. Das meine ich. Wir sind gerade erst hier angekommen. Also. Nee, was? Das fährt ja auch wieder woanders lang. Was? Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Das ist das immer noch das gleiche Gebiet? Ja, oder? Unerklärlicher Tafelberg der Zeit. Ein Horn zu finden. Was? Und was stand beim anderen? Scheint da ein Horn zu finden? Ich bin so verwirrt. Ah. Was stand hier? hier stand nichts. Den Jump schaffe ich nicht von da bis da, oder? Ich, ich lasse es mal. Okay, Ge gehen wir mal jetzt weiter. Komm. Ich muss mir jetzt mal entscheiden, ich muss jetzt mal Action machen. Boop. Back. So. Also hier gibt es ein Horn, eine Mission, es gibt ja was zu tun. Mhm. Aha. Das ist eine Sackgasse. Gut zu wissen, dass ich hier mal einen Weg einschlage, der mich nicht wieder zu einem neuen Weg führt. Freut mich, freut mich. Hallöchen, Vögelein. Boing. Ey, der hat mich nicht totgetrieben. Und warum... Bro? Ähm. Ich bin nicht dein Kuscheltier, ne? Könntest du es lassen? Könntest du es... Der ist ja komplett... Der kann mich ja gar nicht mehr angreifen. <lacht> Und der? Der kann mich noch angreifen. Oh nein, ich wollte ihn nicht töten. Es tut mir leid, Kumpel. Nein. Nein. <lacht> Rieb, ein äh, äh, äh, paar Sekunden nur noch. Äh, äh, äh, wo lang? Hier oben lang wahrscheinlich. Okay, warte. gehen wir erstmal den. Oh, und versuchen wir es nochmal. So. Wo ist es denn? Ist es hier oben direkt? Es ist die Brücke. Wow! Also das zählt, ich hab's rüber geschafft, es sollte zählen. <lacht> ja, warum nicht? Boing und boing. Hier ist noch ein Knopf. Fährt denn jetzt... Fährt der jetzt hin? Hier hin? Oh! In der super kurzen Zeit, beide Knöpfe aktivieren. Hab's geschafft! Dadurch habe ich irgendwas aktiviert. Boah, das ist aber richtig close. Aha. Die Musik ist entspannt. Tut so, als wäre es hier ein ganz chilliges Tutorial-Level oder sowas, aber. Nein! Wir sind schon gegen Ende des äh, Spiels, kommen wir langsam, ja? Also, zumindest space game Ah, ja, ja, ja. Heidkeel ist auch schon excited. Ja, ja, ja. Bin ich da lang? Was gibt's hier? Nee, hier geht's woanders lang. Ich glaube, hier geht's in einem neuen Gebiet. Ist doch keine Sackgasse. Ich glaube, ich will hier lang. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Ja. Heidkeel will auch. Ist auch dabei. Okay, Schalter, der aufmacht. Noch ein Schalter, der aufmacht. Ich glaube, hier werden wir mehrere Folgen dran sitzen an diesem Level. Einfach wegen der Erkundung. Höh! Aber jetzt komme ich doch... Okay, ich glaube, das ist ein Rückweg oder so. Oh, was? Ha? Boah, da komme ich ja gar nicht durch. Hä? Doch! <lacht> Let's go! Ausgetrickst! Yeah! Ich glaube, das Gefühl, man soll das nicht so machen. Aber wenn es möglich ist, warum nicht? Oh nein, aber... Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Kann ich mich killen? Oder wenn ich dann. Wo bin ich? Wo bin ich? Äh, ich bin in der Fallanimation. Da bin ich. Oh nein. Oh, okay. okay. Ich dachte gerade schon, ich habe das Spiel komplett vergischt. Also, heute sehen wir wirklich super viele Bugs irgendwie. Also, ich finde es ja lustig. Mir stört das nicht, aber. Trotzdem, weil äh, wichtig zu erwähnen. Okay, das war jetzt alles nur von Tokens, aber nicht schlimm, weil die Tokens haben wir sowieso alle, wenn wir 100% machen bei den Cosmetics, wo ich mir noch nicht sicher bin, was machen. Warum kriege ich hier keinen Damage? Auch cool. Stacheln, ja, das sind halt Stacheln. ne? Was macht das? Boing. Wohin? Ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich habe mich noch nicht umgeschaut. Gib mir mal Heilung, danke. Boah. Okay, wollen wir hier einen Green Star sammeln? Weiß ja nicht, aber ich habe schon das Gefühl. Hab dich! Nein! Aber ich glaube, von hier ist es vielleicht einfacher. Zu den jeweiligen zu kommen? Nee. Oder auch nicht. Oh, Das ist echt schwierig. Wie will ich das anstellen? Ah, oh, hier noch eins? Hier war auch noch eins. Okay. Nee. Nee, das schaffe ich noch nicht. Ich glaube, hier kommen wir dann nochmal wieder zurück. Irgendwie gibt es, glaube ich, ein Item, womit wir schneller sind. Oder vielleicht die Zeit verlangsamen können oder sowas. Oh, come on! Das ist aber sowas von möglich mit dem Bike. Ich schwöre es euch, das ist möglich. Das ist machbar. Man muss es nur üben. Ich übe das jetzt. Bis gleich. First try. <lacht> Ich wusste es ist möglich. Ich wusste es. Wo ist es jetzt eigentlich gelandet, das Ding? Da ich gerade freigeschaltet habe. Wo ist denn das? Ach, hier ist das. Oh, Leute, ich bin blind. Null. Oh, das ist satisfying! Ich habe es geschafft. Wahrscheinlich darf man es nicht so machen. Aber egal. Bike ist das beste. Und damit rufen wir neue Wege. Ja, neue Flaggen. Die uns wieder irgendwo hinführen. Oder Banner besser gesagt. Oder oh, ist das nur für einen Bonus? Du hast unerklärlicher Tafelberg der Zeit abgeschlossen. Ja, der Zeit ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für diese Welt. Oh, Leute. Wird in drüber gezogen. Und hier ist ein Geschenk! Ist alles für ein... Äh oh! Für den Oberkörper. Wir haben ja schon eine Heizkette. Die wird wahrscheinlich da drauf passen. Cool, cool. Okay, nice. Dann, äh, wieso leuchtet hier eigentlich noch was? Was bedeutet das, wenn es hier leuchtet? Das lead zu any peaks. Doesn't lead to any peaks. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ja, Leute, hier werden wir einiges an Zeit verbrauchen. <lacht> aber hier gibt es auch so viel zu erkunden, so viel zu machen. Kostenteils Bonuszeugs, aber habe ich nichts gegen, sage ich mal so. Kann man sich auch immer wieder aufhalten bei den Statuen. Also bisher ist es ja auf jeden Fall eine interessante Experience hier zu sein. Boing, boing und rüber und jetzt gucken wir uns mal hier oben, um, weil hier gab es ja auch noch genau hier gibt es auch noch mal Banner, zum rüber Sliden da oben, vielleicht können wir da hoch, da leuchtet es irgendwie so cool, Darf ich hin, reicht ist da ja, oh Glutgipfel, einen Schatz, okay hier gibt es kein Horn, hier gibt es einen Schatz, wahrscheinlich ganz oben auf dem Gipfel, dann klettern wir es gleich like, nach ganz oben, ist hier unten Nicht nee, nur Lava, ist nur Lava, okay. Hier ist ein Treppchen. Ja, aber auf jeden Fall jetzt genug Geld, um Chapter 3 abzuschließen, aber das machen wir dann noch. Das machen wir noch, wenn die Zeit soweit ist. Sagen wir mal nach diesem Chapter hier. weil ich will es jetzt durchmachen. Ich habe jetzt hier auf richtig Bock. Checkpoint! Oh! Ein Checkpoint. Interesting. Das muss aber auch heißen, dass es hier irgendwo in der Nähe eine Verbindung Möglichkeit geben muss. Right? Also ich, ich denke mal schon. Okay. Geschlossene Häuser. Okay, hi dude. Bin ich hier? Ich bin ein äh, bisschen überfragt. Ich glaube, ich soll hier drauf, oder? Ich schaffe auf jeden Fall hier drauf. Und hier geht's weiter. Aber ich will da lang. Oder? Oder? Wo führt mich das denn jetzt hier hin? Das führt zu irgendwelchen weiteren lava Lavabergen. Ich kann übrigens nicht loslassen. Ich habe jetzt schon losgelassen schon lange. Ich drücke gar nichts auf meinen Controller. Und sie fällt immer noch weiter. Jetzt halt's auf. Lavakuchen! Okay, ein Hauptareal hier. Oder eine Hauptmission oder sowas in der Art. Hi, Dude. willst nicht reden? Düt, düt, düt, düt, düt. Ich habe Sauberstrick. Ne, da will mir nichts sagen. Da will ich mit mir reden. Oder die Area ist ein bisschen verpackt. Ich habe keine Ahnung. Da waren wir drauf. Weil das schießt uns. Hier hoch. Da gibt uns ein bisschen Weg hier hoch. Okay, mehr ist hier nicht, glaube ich. Ich sehe jetzt nichts. Noch ein Gegner. Ja, gut, den kann mir egal sein. Und ich kann mal wieder. yahoo ja machen. yahoo ja Bonk. Ja, wie entstand hier so ein Ort? Weiß ich nicht. Warum wackeln die eigentlich? Achso, weil die nach einer Zeit weggehen. Gut. Interessant, kann ich auf dich draufstehen. Versuchen aufzuschießen. Aua nein, da oben ist noch heißer. Aua, aua. Okay, es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Oh oh. Und Bams. Und Bams. Und Rums, bums. Lass mich mal hier rüber. Aber nicht sterben bitte. Nicht sterben. Weiter hoch, weiter hoch. Let's go! Das ist voll aufregend. Oh! Ding ding. Äh, hier muss ich warten, bis die alle gleichzeitig. Ja, hier muss man schnell sein. Äh, was habe ich gemacht? Ich war aus dem Menü. Sorry, Leute. <lacht> Aber immerhin ich habe ich das jetzt hier bekommen. Das ist jetzt wahrscheinlich jetzt so verpasst. Weil ich nicht bemerkt habe. Okay. Wunderbar? Perfekt gelandet. Easy peasy. Ja klar. Meine zehnjährigen Kinder lasse ich doch auch mit einem glomander rumspielen. Warum soll ich ja nicht hier sein? Noch nochmal in einen Backflip rein. Ja, der muss sein. Was? Ach, das führt mich dann zu einem anderen Ort hin. können kann ich weg. Okay. Habe ich jetzt nicht nötig, aber wahrscheinlich gleich. Oh, das ist ja kaputt. Die Dinger wollen mich killen. Muss du immer aufpassen, wie die gerade leuchten. Und so. Okay, ich geh erstmal weiter. Weil von hier aus kann ich auch noch wieder da runter springen. Ne? Maybe. Hier ist ein Bonus. Nehmen wir mal mit. Kurz warten. Und nochmal aktivieren unsere Maske. Damit wir noch einen Wollknall bekommen. So viele, aber ich kann doch keinen neuen Hut machen, oder? Ne. Falls es überhaupt einen neuen Hut überhaupt noch gibt. Und ob wir schon alle haben, ich weiß es ja gar nicht. Jetzt warten. Jetzt warten, sonst verbrennen wir unseren Hintern ab. Das machen wir... Ah, das muss ja nicht sein. Aber das war ein falsches Timing. Aber es klappt. It works out. Boah. Oh Gott, das war zu knapp. Hallöchen, meine Gegnerleins. Ich lasse euch mal alleins und gehe weiter rein ins Lava-Küchelein. Wow, da ist was. Da leuchten zwei Sachen. Eins krasser als das andere. Ich glaube, wir sind hier am Ziel angekommen. Aber hier gibt es noch ein... Oh nein. Ah, ich muss abspringen. Oh Gott. Oh Gott, das ist alles für ein Wollknäuel! <lacht> hier gibt es aber sehr viele Wollknäuel. Und jetzt hier rüber, den Trickster. Oh, hier ist ein Auerglas. Also gibt es hier doch nochmal eine Mission? The floor is Lava Achievement. <lacht> okay. Da bin ich jetzt mal beim Teleskop gespannt. Lava Kuchen abgeschlossen. Okay. Die Blumen wachsen jetzt hier. Und so ein Ding fliegt... ...weg. Gegen die Wand. Oh was? Hä? Ich bin wieder am Anfang? Also... Wollt ihr mir sagen, ich habe das komplette... ...rote... ...Banner-Gebiet abgeschlossen? Gibt's irgendwie sechs Gebiete oder so? Ne, fünf gab's, ne? Fünf Phasen. Ha, ich bin, äh... Uh, uh, what? Warte, waren wir hier? Ja, hier sind wir lang gegangen, ne? Okay, dann gehen wir jetzt einfach ein benachbartes Ding besuchen. Einfach irgendeins in der Nähe, was hier rumliegt. Hier ist doch schon noch eins. Oder? Irgendwo? Hier oben? Äh, ich bin verwirrt, wo bin ich überhaupt gerade? Ah ja, hier war das Horn. Genau, hier sind wir gewesen. Stimmt. Richtig? Ja, dann kommen wir hier lang. Hier Gehen wir mal alle nach der Reihe lang. Oh, warte, hier unten ist auch noch eins. Ah, hier ist auch noch eins. Komm, machen mal das hier. Das ist so versteckt. Dann machen wir das hier. Okay, oh da gibt es einiges zu erkunden. Und, äh, ja, das war auf jeden Fall nicht die erste Hourglass. Aber ist ja auch egal, welche Reihenfolge wir es machen, denke ich mal. Okay, ich glaube nicht, dass jegliche Sandstunden hier lang sind. Egal. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Und schauen uns an. Woohoo! Ist das eine coole Reise? Ziegenraffinerie, raffinerie Ein Schatz. Stimmt, haben wir eigentlich einen Schatz gefunden bei dem einen Ort? Oh Gott, ich werde hier wahrscheinlich super viel Backtracking machen müssen in dieser Welt. Super viel kompliziertes Backtracking. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich weiß nämlich nicht. Wir machen es trotzdem. Ähm, wait, what? Also einmal, wait, what? Und zum anderen, wait, what? Wo muss ich lang? Ich dachte, hier geht es lang. Hier gibt es ja gar nichts. Nur den Tod. Boah, wie lange ich falle. Hä? Vielleicht komme ich hier noch gar nicht weiter. Oder so. Oder vielleicht einen anderen Hut? Muss ich zu Eis werden? Nee. Die Maske hilft mir auch nicht. Nee. Hexenhut. Zauber wirken. Bumm. Nee, ich komme hier noch gar nicht weiter. Stimmt, was sagt denn eigentlich jetzt mein Hut? Gut, sagt, ich soll da lang. Folgen wir mal dem Hut dann immer nur eine... Der weiß immer, wo es lang geht. Yeah. Okay, hier gibt es noch nichts tun Ich glaube, das hier ist vielleicht ein Gebiet für später. Na gut, schade. Ei, ei, ei. Ziegendorf, schon Ziegendorf haben wir abgeschlossen hat er gesagt. Genauso wie das Lavadorf oder was auch das war. gut sagt.. Da ist das Hauptziel. Okay, kann also sein, dass wir mit Hilfe dieses Banners dahin kommen. Schauen wir mal. Das stimmt. Doch, das sieht so aus, als wäre hier der normale Main Path, oder? Vogelpass-Abzweigung. Achso, das ist hier nur eine Zwischenverbindung. Okay. Ähm. Okay, dann will ich hier lang, wenn hier ab. Wenn äh, hier eine. Wenn hier keine. Verbindungsarten mehr möglich sind. Ich, ich bin total braindead jetzt. Weil ich so überfordert bin. Das ist too much. Das gibt es zu so viel. Ich will lieber so ein Kapitel nach dem anderen machen. Da muss ich nämlich nicht, zumindest so nicht so viel mich umschauen. Okay, fangen wir mal dem hier. Oh ne, das wird es woanders hin. Das ist wieder in so lava gipfelgebiet Aha. Miaus geraubtes Dorf. <lacht> Süß. Ich würde hier... Ich würde deinen Hut hier fester greifen. Ah, hier gibt es auf jeden Fall einen Schatz, haben wir gerade gesehen. Gibt es Okay. Sind hier böse Raubkatzen? Ich habe das Gefühl, die Antwort ist ja. Du, du, du, du, du, du. Warte, hier waren wir doch. Oder? Ey! Ey, komm her! Geht doch. Warum haben wir nicht literally genau hier Anfang des Parts oder so? Oder ist das hier ein anderer Ort, der einfach nur ähnlich aussieht? Warum nicht... Wow, toll. Ganz Weg wieder hochklettern. Da kann ich von hier aus hochklettern. Nee, das hat keine Collision. Warum, warum hat das keine Collision? Hier Mann. nein! Oh Gott. Oh Gott, was mache ich hier nur mit meinem Leben? Ja, das sind so Fragen. Die fragt man sich. Und die Antworten kriegt man nicht. Okay, äh, ja, komm, ist mir egal. Ein Stück. Da weine ich jetzt nicht drum. Äh, ich bin mir sehr unsicher, ob wir hier schon waren oder nicht. <lacht> Süß. Bisschen kommt... Nee, nee, waren wir noch gar nicht. Oder? Oder, ich bin nicht verrückt, Oder? Oder? Ich bin nicht verrückt, oder? Warum kann ich hier ein Fahrrad drauf fahren? Okay, egal. Äh, vielleicht gibt es hier drüben irgendwas. Warum wir hier vielleicht? I don't know. Aber die Kamera sagt, auf jeden Fall gibt es was. Und zwar... Ey, was hat er mir geklaut? Was war denn das? Hä? Was hat er denn mir geklaut? Ich weiß es nicht einmal. Ich... Pff. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was ist das hier? Eine Kiste mit einer, einem, einem, ja, die Spitze von einer Torte. Und das war auch schon das ausgeraubte Dorf. Ah ja. Interessant, Leute. Ich würde sagen, beim nächsten Part wissen wir dann mehr, während wir uns dann hier umschauen. Ich renne jetzt irgendwie wieder zurück zum Anfang. Oh, warte mal, warte mal, hier ist noch was, hier ist noch was. Moment, Moment, hier ist noch was, hier ist ein Token. Da, da, da, da. Wo bin ich hier überhaupt? Irgendwo außerhalb. Okay, cool. Wir haben was gefunden. Yay. Dafür müsst ihr jetzt ein Like da lassen. Und einen Zap da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie alt mir wir haben uns geklaut? Naja, egal. Wir sehen uns.